Also ich gehe immer gern zu, dem, zu Le Carreau. Le Carreau, c'est la scène nationale française qui se trouve à Also ich bin Fan von allem. Von allem. Ja. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil einfach die Zeit begrenzt ist, um alles tatsächlich das stimmt. auch mitzubekommen. Am, am, am, am Theaterzelt, mm -hmm. an der Tisch der Suite Vietes. Mm -hmm. Da gibt es www.plurio.net, da ja, kann man alles, stimmt. was an Veranstaltungen stattfindet, nachlesen und ja. nachhören. Deuckelinger Hütte war toll, da verbringen wir mindestens vier Stunden ja. mit dem Rundgang. Und Altausstellung ist prima, weil ich den halt auch schon aus meiner Kindheit kenne, den Künstler. So sind natürlich super viele Konzerte. Ne. J.J. Johansson, Königsforen, Can Gauthon, da könnte Marilyn Manson mm -hmm. äh, am Dezember. Kulturangebote, die wir über alle Grenzen hinweg wahrnehmen können. Hier im Sternstheater, bei uns im Theater, in der Philharmonie, hier in Orchestern. Und äh, unser OPL kommt ja auch des Öfteren hier nach Saarbrücken, äh, äh, Aufführungen machen. Also, ich war zum Beispiel jetzt im Sommer, das fand ich unwahrscheinlich spannend, in einem kleinen luxemburgischen Weindorf. Da war ein Künstlersymposium, ein, ein Plenär, mhm. einem wunderschönen Garten, den man also eigentlich richtig hat. war das Garten, können Sie den Tipp vielleicht äh, weitergeben? Genau, Schlepsingen. Schlepsingen. <lacht> <Und> <lacht> de, de projets culturels en commun. Euh, euh, okay. comme on a fait avec, derrière cette histoire-là Je suis dans l'eau, avez... un Luxembourg. C'est le Musée historique national. C'est Oui, je l'aime. Oui, je je Oui, je C'est une ville. Oui, Findet Artmix dieses Jahr statt und 2010 in die ja. A Vorstellung. Ja, genau, genau, yeah. Artmix kommt jetzt wieder ins Kuba. Das ein, Kulturtipp. Mhm. ein Kulturtipp: 6. Oktober, Konsthaus beim Engel? Nein. Nee, Kuba. äh, Kuba, sorry. Gibt's <lacht> <lacht> <Nummer> für alle? <lacht> ja, ja, <Du> <lacht> 6. Oktober, Kuba in Saarbrücken, Kuba für Kulturbahnhof. Artmix. Artmix 4. Ja. ja. Ja, ein äh, Kurzfilmwettbewerb für Jugendliche der Großregion. Hallo Frank, wie geht's? Ich arbeite Sa beim saarländischen Filmbüro und wir organisieren halt diesen Wettbewerb kreagell für Kinder und Jugendliche der Großregion. Hier, der Wettbewerb findet dann in Metz statt ähm, äh, am 4. 5. Dezember und die Preisträger zeigen wir dann in Saarbrücken nochmal. In Jetzt müssen wir wissen, wie Ja, National Fire Attack. Fire Attack, genau.